Hallo, heute findet der Weltgebetstag der Frauen statt. Jedes Jahr wird er in einem anderen Land vorbereitet, dieses Jahr ist es Vanuatu. Es ist ein kleines Land im Pazifischen Ozean und es sind 83 Inseln, sie liegen in etwa zwischen Australien und Neuseeland. Vanuatu ist ein Südseeparadies. Hier gibt es das blaue Meer mit bunten Fischen und Korallen, wunderbare Strände und Palmen. Regenwald mit Tieren und vielen Früchten. Doch dieses Land ist in Gefahr. Durch den Klimawandel steigt der Meeresspiegel. Das Meer wird immer höher und überspült das Land. Vanuatu droht zu versinken. Daher fragen die Frauen aus Vanuatu, worauf bauen wir? Was trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken gerät? Jetzt könnte ich sagen, das ist bedauerlich, was da in der Südsee passiert. Aber eben weit weg. Nee. Das mit dem extremen Wetter ist nicht so weit weg. Dieses Video ist letztes Jahr im Sommer in Öna von mir gedreht worden. Direkt vor der Haustür und in unserem Hof. Worauf bauen wir? Hangeln wir uns von Ausnahme zu Ausnahme oder sehen wir endlich Zusammenhänge zwischen steigendem Meeresspiegel in Vanuatu und den Wolkenbrüchen in Flemming? Damit wir uns nicht missverstehen, ich will den berühmten Teufel gar nicht an die Wand malen. Ich möchte nur viel eher darüber nachdenken, was wir tun können in Zeiten von Klimakatastrophen, bevor auch hier alles ins Wanken gerät. Jedes Jahr beim Weltgebetstag lerne ich ein anderes Land ein bisschen näher kennen und begreife ein bisschen mehr, dass alles mit allem zusammenhängt. Vanuatu mit Öna und umgekehrt. Die Frauen aus Vanuatu haben ein Gebet gesprochen und es lautet Danke Gott, du gibst uns Verantwortung, Weisheit, Wissen und Verständnis, damit wir für unsere Erde Sorge tragen können. Jesus sagt zu uns, tut anderen das, was ihr selbst wollt, dass man euch tut. Das ist der feste Boden für unser Lebenshaus, für unser Leben. Darauf möchte ich bauen. Und sie?